Im Sozialministerium trifft sich seit längerer Zeit regelmäßig Beamte des Ministeriums und Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, um über persönliche Assistenz in Österreich zu sprechen und wie man das umsetzen kann. Ich bin seit 25 Jahren in dem Thema tätig und ich will das ein bisschen in einen zeitlichen Rahmen setzen. Vor 20 Jahren rund haben wir ein Gesetz in Österreich bekommen, dass wir uns erkämpft haben, das Pflegegeldgesetz, das selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll. Seit zehn Jahren haben wir, und da möchte ich euch gratulieren, die WAG in Wien. Seit fast fünf Jahren haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Also was ist denn da gestern großartig Neues passiert? Kurzfassung, gar nichts. Ich werde aber trotzdem nicht Schwedisch lernen, so wie das die Elisabeth Löffler und die Conny Scheuer heute in der Früh uns gezeigt haben. Dazu bin ich einfach noch zu so kämpferisch unterwegs und wenn ich euch anschaue, dann weiß ich, dass es euch genauso geht. Was war dann gestern trotzdem erwähnenswert? Erwähnenswert war, dass im Jahr 2012 endlich die Einsicht eingetroffen ist, man sollte Betroffene einbeziehen. Nachdem man ein Jahr lang getagt hat und de facto übereingekommen ist, nicht übereinzukommen, hat man sich überlegt, beziehen wir doch einmal die Betroffenen ein. Und das war gestern eine sehr eine bunte Tagung. Bunt haben vor allem wir sie gemacht, behaupte ich jetzt einmal. In einer bunten Tagung wurden Fragen angegangen, die bisher anscheinend nicht angegangen worden sind. Zum Beispiel, wir wollen nicht entscheiden, ob wir am Abend weggehen und dafür untertags nicht aufs Klo gehen. Das war eine Frage, die wirklich so am Flipchart fast gestanden ist. Machen Sie eine Prioritätenreihung, wo Sie Assistenz haben wollen und wo Sie verzichten könnten. Ja, wirklich, so ist es. Und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, in Zukunft dieses Ding wieder auf Schiene zu bringen. Ich muss ja sagen, als Menschenrechtler ist es ja enttäuschend in Österreich. Wir wissen, dass wir ein Menschenrecht auf persönliche Assistenz haben. Und wenn ich jetzt da oben gelesen habe, zehn Jahre WAG, dann muss ich sagen, das sind zehn Jahre des Scheiterns. Zehn Jahre des Scheiterns in Österreich. Verstehen Sie mich nicht miss, nicht zehn Jahre Scheitern der WAG. Zehn Jahre Scheitern der Zuständigen auf Bundesebene. In Wirklichkeit hätte man das schon vor 20 Jahren regeln können, beim Bundespflegegeldgesetz, so wie wir das damals gefordert haben mit einer offenen Stufe. Es ist nicht geregelt worden, wir müssen trotzdem daran weiterkämpfen. Und mein letzter Satz, weil meine drei Minuten sind wahrscheinlich schon vorbei sind, wir müssen es erkämpfen. Und für jene, die das nicht wissen, das Sozialministerium ist in dem Gebäude des ehemaligen Kriegsministeriums. Ich glaube, wir werden in Zukunft wieder lauter werden müssen. Genauso laut, wie wir damals waren, wie wir das Pflegegeldgesetz erkämpft haben. Weil da hat vorher auch jeder gesagt, das brauchen wir nicht. Bis wir ihnen bewiesen haben, wir brauchen es. Und das gleiche haben wir jetzt auch bei der persönlichen Assistenz. Und abschließen möchte ich mit einem positiven Satz. Bei der Monitoring-Sitzung hat der Herr Bundesminister eine kleine Einsicht gezeigt und hat gemeint, wir werden persönliche Assistenz in Österreich finanzieren. Er hat damit nicht gemeint, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, die wird schon finanziert. Er hat gemeint, persönliche Assistenz als Ganzes. Weil ich den Minister kurz übersetzen möchte, heißt das, er möchte sich mit einbringen. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Der Bund erkennt endlich die Verantwortung für eine gemeinsame Lösung und darauf müssen wir aufbauen. Ja, danke Herr Ladstetter, für diesen kurzen, knackigen Bericht. Sie haben jetzt angesprochen, zehn Jahre scheitern bei einer Zehnjahresfeier der WAG, haben dann so gemeint, na, es ist vielleicht nicht die WAG, aber Frau Schachinger, wie sehen Sie das? Und haben Sie das Gefühl, es war gestern ein Schritt in irgendeine Richtung? Ja, also, ob das jetzt ein großer Durchbruch war, da geht es einfach daran, dran zu bleiben. Das liegt an uns, dass wir da wirklich dran dranbleiben, weil wir eben die Bedarfsgerechtigkeit so, wie wir sie brauchen, äh, sicher noch nicht haben. Außerdem sind heuer noch Wahlen und die Hürde zu überwinden, äh, ja, ist auch eine Herausforderung. Was gestern auf jeden Fall war, ist, dass, dass wir mal wirklich gehört worden sind. Äh, und ich glaube schon, dass die im Laufe der Veranstaltung einen Zugang und einer Konzept da verändert haben. Ich glaube schon, dass es ursprünglich so geplant war, wie die laden wir jetzt einmal ein und dann wieder nicht. Und, und, dann haben wir und somit haben sie teilgenommen, haben sie partizipiert. Wir haben uns da den Mund fußelig gesprochen, alle miteinander, was wir unter Partizipation verstehen. Und dass wir nicht nur einmal eingeladen äh, werden wollen und dass wir nicht nur äh, zuhören wollen und auch nicht nur ähm, äh, angehört werden wollen, sondern dass wir entwickeln wollen, weil es um unser Leben geht. Ich glaube, das ist erst im Laufe der, dieser Tagung ähm, entstanden und, und, und so ist es, eben äh, jetzt vorkommen, also das, äh, ist es jetzt so, dass auch bei der nächsten Sitzung und ich hoffe es folgen noch äh, äh, mehrere, äh, bis dass wir bei der bedarfsgerechten Lösung sind, aber wir, wir werden, sind wirklich Teilnehmer worden das ist so das Ergebnis. Äh, die, die teilnehmenden behinderten Menschen werden jetzt reduziert, einfach um eine arbeitsfähige Größe der Gruppe zu haben. Aber von der Anzahl her. Aber wir sind drinnen. Und das war, denke ich, ein Erfolg. Und von daher war es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, der nicht mehr so leicht von uns, also der nicht mehr so leicht reversibel ist, Gott sei Dank. Und dazu beigetragen hat auch, dass bei der letzten Sitzung, ähm, die vorletzte Sitzung, glaube ich, schon massiv gestört worden ist und bei der letzten Sitzung hat es eine Demo gegeben. Und ich denke mir, da war einfach klar, da ist so viel Stärke von den betroffenen Menschen, die können wir jetzt nicht draußen lassen. Und von daher war es gestern aus meiner Sicht einmal auf jeden Fall ein richtiger Schritt und auf jeden Fall einmal ein Erfolg. Danke. Herr Putz, Sie haben jetzt die Frau Schachinger gehört, wie Sie von der gestrigen Sitzung berichtet haben, dass es doch ein Schritt in eine gute Richtung gegangen ist. Sie haben sich in den Jahren der persönlichen Assistenz auch sehr intensiv mit den Organisationsformen, mit den möglichen Organisationsformen der persönlichen Assistenz auseinandergesetzt. Haben Sie da einen Ratschlag oder eine Idee für die Arbeitsgruppe, in welche Richtung sie da weiterarbeiten könnte? Aus meiner Sicht das Wichtigste wird sein, und ich glaube, da sind wir uns einig, ist die Wahlfreiheit der Organisationsform. Wenn ich das ganz kurz an meinem eigenen Beispiel demonstrieren darf. Ich habe 2007, damals rechtlich nicht anders möglich, mit der sogenannten Wohnassistenz beginnen müssen. Das war mit Abstand die katastrophalste Form. Das ist damals noch gelaufen über einen Träger. Äh, Problem in dem System war damals... Der hat am Montag um 8 Uhr begonnen und am ähm, Freitag um 12 Uhr aufgehört. Wenn man sich lernt, die äh, Werktage 2012 anschaut, stellt man fest, dass man gut 100 Tage, zwischen 100 und 140 Tage keine Werktage haben und der Unterschied zwischen Werktage und meiner Behinderung ist, sie ist trotzdem do. Da. Das ist einmal das erste Faktum. Das Zweite die zweite Organisationsform, die ich kannte, die wesentlich besser war als die erste, ein Träger, der persönliches Budget koordiniert hat. Der Träger war, und das ist garantiert der Vorläufer gewesen zur jetzigen Regelung, ein Träger, der nur von betroffenen Menschen geführt wurde, hatte aber, und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, genau das eine oder andere Problem wie jeder andere Träger. Seit November 2011 gibt es in der Steiermark im Gesetz verankert das persönliche Budget, sprich eine Direktgeldleistung. Da trete ich als Arbeitgeber auf, also wirklich im Arbeitgebermodell und abgesehen vom wirtschaftlichen Vorteil, dass es keine Drittinstanz gibt, die mitfinanziert werden muss und will, habe ich wirklich jetzt mit Kindzeit nur seit September 2011, muss ich feststellen, das ist die einzige Form, die auch wirklich funktioniert. Fazit, Ratschlag, wenn man so möchte, ist, es muss sichergestellt werden, dass diese Wahlfreiheit besteht, aber auch sichergestellt werden, dass wenn sich Leute entscheiden, das selbst zu organisieren, genauso einen Overhead verrechnen dürfen. Problematisch war oder ist in den Träger Lastigen Systemen sage ich jetzt einmal. Der Träger darf einen Overhead verrechnen und ich als behinderter Mensch darf selbst arbeiten, äh, darf gratis arbeiten. Ein da sehr gängiges Argument ist, ja der Träger macht ja professionelle Arbeit. Meine Gegenfrage, gibt es keine behinderten Juristen, keine behinderten Betriebswirte oder solche, die es noch werden möchten? Danke. Danke, Herr Butz. Frau Nitz, wenn Sie so die Ausführungen von Herrn Butz hören und seine Vorschläge hören, würden Sie aus dem ganz Westen Ähnliches sagen, Ähnliches sich wünschen oder gibt es bei Ihnen andere Vorstellungen für die möglicherweise beste Organisationsform für persönliche Assistenz? Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Betroffenen wirklich selber individuell entscheiden können, wie sie die Assistenz organisieren möchten, ob sie es bei uns in Vorarlberg über die Vorarlberger Assistenzgemeinschaft als Dienstleistermodell organisieren möchten oder aber im Arbeitgebermodell. Und da denke ich, ist einfach ein wichtiger Aspekt, dass ähm, die Dienstleister im Rahmen von Peer-Counseling Beratungen anbieten, Anlaufstelle sind, zum die Betroffenen dahin be zu begleiten und zu schulen, wie sie wirklich die Assistenz selber organisieren, selber anleiten, sich die fünf wichtigen Kompetenzen aneignen können. Also ich denke, dies ist wirklich ein wichtiger und gangbarer Weg, der für Vorarlberg einfach auch noch äh, gesetzlich verankert werden muss. Herzlichen Dank. Ja, Herr Ruppe. Ihr Lebenslauf ist ja sehr vielfältig und vor allem, Sie sind sehr stark betreht, als Lehrbeauftragter tätig, arbeiten mit am Projekt Aktionsplan des Landes Steiermark. Also wir haben hier so diese Umsetzerseite jetzt gehört und ich sage, okay, Sie sind möglicherweise die Seite der Theorie dahinter, der Ideen dahinter. Wie zufrieden sind Sie mit dem Weg, der bisher zurückgelegt wurde? Was würden Sie als Ihre Sicht der Arbeitsgruppe raten. Ja, danke für die Möglichkeit. Hallo, geht es jetzt? Oder? Ja. Jetzt geht's. Ich freue mich, da auch am Podium der WAG sitzen zu dürfen heute bei dem feierlichen Anlass und möchte der WAG und allen, die sie ausmachen, ganz herzlich gratulieren zu der ganz wichtigen Arbeit, die sie in Österreich, glaube ich, vorgelegt und vorgezeigt hat. Ich sehe mich jetzt nicht so sehr als Theoretiker, weil ich selbst seit über 20 Jahren im Rollstuhl sitze und persönliche Assistenz in den verschiedensten Formen. Es hat damals auch noch nicht einmal Pflegegeld gegeben, als ich in den Rollstuhl kam durch einen Unfall. Also ich kenne das aus den verschiedensten Perspektiven und glaube, wir sind auf einem sehr wichtigen und richtigen Weg in Form dieser Arbeitsgruppe, das jetzt, weiter zu erkämpfen für uns alle und ich glaube da bin ich beim Martin, der Kampf hat jetzt gerade erst begonnen. Wir haben es durch ja, Druck und Präsenz äh, gemeinsam geschafft in diese Arbeitsgruppe in der sechsten Sitzung jetzt endlich mitreden äh, zu können über das, was eigentlich wir von Grund auf bestimmen könnten und sollten, weil wir wissen wie Assistenz ausschauen soll, was wir da brauchen und man muss aus meiner Sicht das Rad ja auch nicht neu erfinden und keine großen Theorien schwingen. Es liegen, wie wir alle wissen und wie ihr von der WAG auch gut wisst, Gesetzesentwürfe vor, von Ratzka zum Beispiel entworfen, Mustergesetzgebung für persönliche Assistenz. Also man müsste sich von Seiten der österreichischen Verwaltung und Politik nur dazu durchringen, sich an diese Modelle anzulehnen und das auch zu entscheiden und dann einfach zu finanzieren. Und um das geht es letztlich, dass wir das Geld dafür brauchen. Und da bin ich jemand, der sagt, äh, wir brauchen heutzutage eine Umverteilungsdebatte auch. Es kann nicht sein, dass Banken zum Teil sogar kriminell handeln können und dann trotzdem aus unser aller Steuergeld mit Milliarden aufgefangen werden und die äh, Gelder für persönliche Assistenz, die ja berechenbar sind. Robert Stockner, der neben mir sitzt, wird vielleicht dazu was sagen hat. Für SLI Österreich eine Studie vorgelegt und kommt auf etwa einen gleichen Assistenznehmer-Nehmerinnenanteil in Österreich wie in Schweden, 15.000 Menschen. Wenn wir, und das ist auch ein wichtiger Punkt, all die Menschen mit einbeziehen, die derzeit in Einrichtungen leben und durch persönliche Assistenz aus diesen Einrichtungen herauskommen könnten und ein äh, selbstbestimmtes, wenn auch vielleicht in ihrer Selbstbestimmung unterstütztes Leben führen könnten. Also wir haben einen Personenkreis, der circa absehbar ist und dann müssen wir einfach rechnen, wie vielfältig dieses Geld äh, in eine österreichische Volkswirtschaft zurückkommt, wenn die Regelung gut gemacht ist. Das heißt ja, dass auch dass Assistentinnen und Assistenten gute Arbeitsbedingungen vorfinden sollen, gut bezahlt werden können sollen, damit das auch ein Berufsbild ist. Und ich glaube, die WAG macht es vor, dass irgendwie Würde hat, dass Spaß machen kann, dass eine vernünftige Alternative ist zu so für mich wirklich schlimmen Regelungen wie die 24 Stunden Assistenz, also Assistenz sagt man ja nicht, sondern Pflege, die irgendwie eine hingeschusterte Regelung ist. Ich lebe das derzeit gerade mit am Beispiel meiner sehr alt gewordenen Großmutter, die da mit moldawischen und rumänischen Pflegerinnen, mit denen sie sich nicht versteht, weder kulturell noch sprachlich herumschlagen muss und das ist vorne und hinten ist das schlecht. Also wir brauchen eine gute Regelung und die Roswitha hat es angesprochen, unsere Partizipation, unsere Teilhabe in dieser äh, Ausformung der Regelung ist jetzt einmal gegeben und ich glaube nicht mehr rückgängig machbar. Wir haben da gestern auch wirklich gefordert, wenn vom Ministerium gesagt wird, <coughs> wir dürfen <coughs> Verzeihung, auf Augenhöhe mit Ihnen verhandeln, das, dann muss das aus meiner Sicht auch heißen, also egalitär, das heißt gleich viel Menschen, ohne Behinderung verhandeln mit gleich vielen Menschen mit Behinderungen und es war uns da auch ganz wichtig zu sagen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten dort einen besonderen Platz, also nicht nur Bundesländervertretung und Dachorganisationen wie SLIÖ, sondern Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen auch drin sein und ja, damit bin ich am Ende meines Statements eigentlich, persönliche Qualität, also persönliche Assistenz, wie ihr alle wisst, die ihr da sitzt mit Behinderungen und Assistenz in Anspruch nimmt, bedeutet einfach für uns Lebensqualität und mitleben können und das müssen auch alle die mitbedenken, die über uns entscheiden, dass sie über unsere Lebensqualität entscheiden. Und Ich schaue zu Herrn Dr. Rubisch, weil er sitzt auch hier als Vertreter des Ministeriums und ich denke, er hat es gestern auch verstanden, dass wir nicht in einem Kampf gegen das Ministerium hier irgendwas erreichen wollen, sondern auch wirklich ans Ministerium appellieren, dass die dort arbeitenden Fachleute unsere Partner und Partnerinnen sein müssen, auch der Politik gegenüber, die gerne in Zeiten wie diesen sagt, na, es gibt für alles kein Geld, aber man sieht da, wo die Wertigkeiten sind, es gibt für manche Dinge in diesem sehr reichen Land sehr schnell Geld, also für uns, glaube ich, die wir jahrzehntelang zurückstecken mussten, muss jetzt auch einmal die Stunde geschlagen haben. Danke. Danke. Frau Kaufmann, Sie haben jetzt gehört, was der Herr Ruppe und die anderen erzählt haben von gestern. Sie waren ja gestern als Einzige, glaube ich, dieser Runde nicht dabei. Was für Eindruck entsteht da bei Ihnen? Auch vermischt natürlich mit Ihren Erfahrungen aus dem Anwenden und Gebrauchen der persönlichen Assistenz. Was ich jetzt gehört habe in der Runde, was gestern los war. Ja, ja also mein Eindruck ist, ähm, endlich ist, sind wir dabei, einmal angehört zu werden. Wobei ich den Eindruck habe, dass das alles viel zu langsam und zu zäh geht, wie schon angesprochen wurde. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass endlich die Forderungen von den Menschen mit Beeinträchtigungen ernst genommen werden und auch umgesetzt werden. Es nutzt nichts, wenn es mal Ohr schenken und dann alles anders machen und das nicht umsetzen. Es ist sehr wichtig, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die notwendig sind, um viele verschiedene äh, Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten äh, verschiedener persönlicher Assistenz anzubieten. Eben ähm in einer Assistenzgenossenschaft, in einem Dienstleistungsunternehmen, persönliche Assistenz oder persönliches Budget, Arbeitgebermodell. Es muss Wahlfreiheit geben und persönliche Assistenz soll für alle Menschen sein und nicht nur für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das wird immer wieder überhört, das hat zwar der, äh, der Sebastian gesagt, dass auch die Lernbeeinträchtigten mit einbezogen werden sollen. Es sollen alle mit einbezogen werden, die es benötigen, die es brauchen, die es wollen. Und die freie Entscheidung ist äh, sehr, sehr zu unterstreichen. Also, das ist eine Grundvoraussetzung mhm. auch. Mhm. Danke. Danke, Frau Kaufmann. Herr Stockner, ich habe vergessen, Sie vorher vorzustellen, Entschuldigung, aber ich denke, Sie sind sehr, sehr bekannt hier auch schon. Teilweise, ja, Geschäftsführer von Selbstbestimmt Leben in Innsbruck, Mitglied im Vorstand von Selbstbestimmt Leben in Österreich und mehr als zehn Jahre waren Sie auch Vorsitzender des Behindertenbeirates der Stadt Innsbruck. Also Sie kennen die Szene gut, denke ich. Jetzt hätte ich zwei Fragen an Sie. Einerseits, Sie kennen die Szene gut und Sie haben sicher schon viele Verhandlungen mitgemacht, miterlebt. Bei diesen Verhandlungen wurden gestern erstmalig Behinderte mit eingebunden. Aus Ihrer Erfahrung hätte das was geändert, wenn das schon früher oder anders gewesen wäre? Und die zweite Frage, weil immer wieder so im Raum steht, es geht um die Finanzierung und es sollen ja nicht nur die, die im Rollstuhl sitzen, eine persönliche Assistenz bekommen, sondern auch andere. Ja, um wie viele Leute reden wir denn da überhaupt in Österreich? Weil, so wie der Herr Ruppe sagt, das können wir uns doch leisten. Können wir uns das leisten? Welche Menge ist es? Und da gibt es, glaube ich, eine Studie von Ihnen, die sich damit ein bisschen beschäftigt. Bitte. Ja, vielleicht darf ich auch kurz meinen Eindruck von dieser gestrigen Sitzung ein bisschen schildern. Auch im Sinne dessen, dass ich damit gleich Ihre erste Frage beantworten möchte ein sehr positiver, erster Eindruck von mir zum gestrigen Termin, dieses Thema Partizipation. Ich glaube ich glaub dem Sozialministerium, seine Anstrengungen, äh, tatsächlich ernsthaft die behinderten Expertinnen in diese Debatte um die um die Entwicklung einer bundesweiten einheitlichen Regelung zur persönlichen Assistenz einzubinden. Und bemerkenswert für mich war auch, dass das einen Teil dieser Expertinnen haben ja die Bundesländer nominiert und auch die Bundesländer waren ganz offensichtlich in der Lage, kompetente Leute zu schicken, die zum allergrößten Teil aus der Selbstbestimmt Leben gekommen sind. Und aus meiner Sicht war da niemand in dieser Runde Fehl am Platze. Also insofern, glaube ich, Partizipation hat gestern tatsächlich stattgefunden. Und ich glaube, dass es den Leuten aus der Selbstbestimmt Leben den betroffenen Expertinnen, gestern auch sehr gut gelungen ist, zu formulieren, dass persönliche Assistenz ein ein unteilbares Konzept für uns darstellt. Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 19. Das heißt, ich glaube, es ist sehr gut gelungen äh, darzustellen, dass wir nicht erlauben werden, dass bestimmte Behinderungsarten aus einer Assistenzregelung ausgeschlossen werden. Ich glaube, es ist sehr gelungen darzustellen, dass wir eine bedarfsgerechte persönliche Assistenz wollen, das heißt, wir wollen, das hat der Kollege, der Kollege hat vorhin schon gesagt, wir wollen nicht darüber entscheiden müssen, ob man in der Früh aufs Klo dürfen oder anschließend ins Büro. Und da gibt, da, wir sind nicht in der Lage, da Wertigkeiten oder Prioritäten zu akzeptieren. Also persönliche Assistenz für alle Lebensbereiche, ich glaube, das ist sehr gut gelungen darzustellen. Ich glaube, es ist auch sehr gut gelungen darzustellen, dazu hat auch der Horst Frehe einiges beigetragen, dass es schon sehr viel theoretische und auch praktische Umsetzungen von persönlicher Assistenz gibt. Ja, wir haben diese Best-Practice-Beispiele in Österreich. Es gibt einerseits die Assistenz am Arbeitsplatz, die in weiten Teilen bedarfsgerecht ist, es gibt Beispiele aus Wien und aus Tirol, teilweise auch aus Oberösterreich. Und im Grunde, im Grunde müsste man nur die, die Best-Practice-Merkmale aus all diesen Beispielen nehmen und ein bisschen noch ins Ausland schauen, zum Beispiel nach Schweden, und dann hätten wir diese Assistenzlösung bereits. Ähm Eine Anmerkung, also zurückkommen auf Ihre Frage, wäre diese einbindung vorher passiert, stimmt man heute woanders? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war entgegen der Meinung vieler hier im Raum. Ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt für die Einigung, weil sich Bund und Länder bzw. die Länder untereinander im Vorfeld absolut unklar waren, worüber sie überhaupt sprechen, was persönliche Assistenz ist. Und ich glaube, dieser vorgeschaltete Selbstfindungsprozess von Bund und Ländern ist aus meiner Sicht akzeptabel. Wenn Partizipation in gleicher Weise wie gestern äh, fortgesetzt wird. Das ist aber gleichzeitig auch dieses ganz große Bedenken, das bei mir gestern aufgetaucht ist in dieser Sitzung, ein zentrales, ein Kernproblem in der österreichischen Behindertenpolitik und ein Kernproblem beim Thema Assistenz wie auch beim Thema Bildung, vorgestern war der monitoring ist einfach diese Zersplitterung der Kompetenzen in Österreich. Ja. Und ein bisschen habe ich als Teilnehmer, als als Betroffene in dieser grunde gestern das Gefühl entwickeln müssen, ja, Ministerium und Länder erwarten sich von uns jetzt eigentlich, dass wir dieses Föderalismusproblem problem für sie lösen. Und ich glaube, damit sind wir überfordert. Ja, also das, muss, das muss tatsächlich zwischen Bund und Ländern in irgendeiner Weise äh, ausverhandelt werden. Wir können inhaltlich Stellung nehmen. Wir können sagen, wie viele, wie viele Menschen persönliche Assistenz in Österreich nach unseren Schätzungen wahrscheinlich konsumieren würden. Das sind ungefähr die 15.000 bis 20.000, das ist eine ähnliche Zahl. Wir haben gestern oder heute in der Früh auch schon die Zahlen aus Schweden gehört, 15.000, 18.000 Menschen. Schweden hat 9 Millionen Einwohner. Das ist also durchaus vergleichbar mit Österreich. Und, äh, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle auch, vorhin gesagt, wir lassen uns diese ganzheitliche Assistenz nicht auseinanderdividieren, was mir auch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, wir werden nicht auf die Menschen vergessen, die in den Institutionen leben müssen. Und das sind geschätzterweise, leider Gottes, gibt es dazu auch keine genauen Zahlen in Österreich, es sind wahrscheinlich auch mehr als 14.000 und die können in diese Konzepte mit einbezogen. Jetzt glaube ich, war ich schon viel zu lange, ich mache mal Stopp an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Danke, für mich schon. Ich hoffe, fürs Publikum auch. Also, Herr Stockner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sprechen Sie ja nicht von sehr ressourcenschonenden Vorgehen des Bundesministeriums bisher, ja, nämlich ja. die Betroffene erst dann einzubinden, wenn die andere Seite so weit ist? Frau Kapka-Banajotova, wenn Sie so auf Europa schauen, gibt es da Beispiele, wie bei der Ausverhandlung von Regelungen für persönliche Assistenz Betroffene eingebunden wurden? Wann und wie wurden die eingebunden? Haben Sie da Ideen, Vorstellungen, Beispiele für uns? Super. Um, yes, participation is one of the uh, key issues in Europe. And I must admit that I have been slightly surprised to hear that yesterday it was the very first time that you participated. I can't believe it. And I'll, I'll tell you why. Because It might have been you who participated for the first time, but I'm sure that Austria has something which is called National Disability Council. Do you have National Disability Council in Austria? Yeah? And you don't want to talk about them. Ja, yeah, wait a minute, because uh, probably she she needs to translate. And I will tell you more about these national disability councils. Mm -hmm. Die Einbindung der Menschen mit Behinderungen ist natürlich eine der zentralen Forderungen in Europa. Und ich war sehr überrascht zu hören, dass das in Österreich, dass in Österreich gestern zum ersten Mal äh, die Menschen mit Behinderungen uh, in die Verhandlungen mit einbezogen wurden. Um, ich war sehr überrascht, denn ich war mir eigentlich sicher, dass es in Österreich uh, eine Institution gibt, wie einen nationalen Rat für Menschen mit Behinderungen. Because the, the, the slogan, Nothing for us without us, has been invented 10 years ago, in 2003. And it, it, uh, the European uh, countries, the governments, they try to make it look like they take the opinion of disabled people and they created what, what is called National Disability Councils. And I'm sure that there is one in Austria too. I think I, me, I know uh, even the guy. But not working on independent living prison. Ah, that's the point. And that's the point. Yeah. Uh, der Slogan uh, ist ja immer wieder in diesem Zusammenhang, nothing for us without us. Also nichts soll für uns geschehen ohne unsere Einbindung. Das ist ein Slogan, ein Schlagwort, uh, das 2003 uh, geprägt wurde. Die europäischen Länder und uh, Regierungen haben immer versucht, uh, diese Meinung so ausschauen zu lassen, als ob es uh, die Meinung der Menschen mit Behinderungen wäre, als ob sie das alleinige Sprachrohr für diese Menschen wären und ich bin mir ganz sicher, dass es so etwas wie einen nationalen Rat für Menschen mit Behinderungen in Österreich gibt. Ich höre gerade, den gibt es wohl, nur das Problem ist, dass er offensichtlich nicht auf Grundlage des Prinzips des selbstbestimmten Lebens arbeitet. So, wenn us us, wenn ich also diesen slogan höre nichts für uns ohne uns dann muss ich mich natürlich fragen wer ist wir in diesem zusammenhang they are not me. denn sie sind ja nicht ich And can be me. <laughs> niemand kann ich sein And make us us. und behinderung macht uns ja nicht alle gleich nicht äh, behinderung ähm, Kreiert ja nicht ein kollektives Wir. So, in fact, the, the independent living movement is different from the disability movement. Mm -hmm. Und darum muss man de facto sagen, uh, dass die uh, Bewegung für selbstbestimmtes Leben ja nicht deckungsgleich ist uh, für mit der Bewegung für Menschen mit Behinderungen. And I can only uh, congratulate you guys, that the independent living movement in Austria managed to meet effectively the government. Und ich kann euch in Österreich nur beglückwünschen, dass die Vertreter der Bewegung für selbstbestimmtes Leben es geschafft haben, mit Vertretern der österreichischen Regierung zusammenzutreffen. It doesn't happen very much around Europe because mm -hmm. the disability movement meets the government and the governments usually speak to disability movement. Das passiert in Europa nicht allzu häufig, denn normalerweise läuft es in Europa so, dass die Vertreter der Menschen mit Behinderungen mit den Regierungsvertretern zusammentreffen und auf dieser Ebene wird dann uh, verhandelt und werden Dinge besprochen. Ein Satz noch dazu uh, Die Bewegung für Menschen mit Behinderungen uh, kümmert sich nicht darum, ob Institutionen geschlossen werden oder nicht. So, this is very important, what you have achieved. Darum ist es extrem wichtig, was Sie schon diesbezüglich geschafft haben? Herzlichen Dank. Thank you very much. Ich möchte Ihnen jetzt, nachdem jeder hier einmal zu Wort gekommen ist, dem Publikum kurz die Chance geben, Fragen zu stellen und ich bitte Sie dann, Ihre Beiträge noch anzuschließen. Ja. Jetzt sind Sie dran. Sie haben einiges schon gehört hier im Podium. Ja, mein Name ist Cornelia Scheuer. Ich stelle mich nur kurz vor, ich bin Mitarbeiterin beim Bizeps und war auch gestern bei dieser Tagung dabei für die Interessensvertretung für Wien. Und was mich extrem erfreut, überrascht und aufgebaut hat, war, dass nach so vielen Jahren des Insistierens, des Partizipieren-Wollens des äh, sich hineindrängelns, hineindemonstrierens ähm, dann immer noch äh, von den äh, Vertretern der behinderten Menschen so viel Konstruktivität da war, mitzuarbeiten. Das hat mich extrem aufgebaut und hat mir irrsinnig viel Kraft gegeben. Dankeschön. Und meine zweite Frage ist jetzt auch an die WAG oder auch an den Herrn Rubisch, äh, warum sitzt denn heute niemand von, vom Sozialministerium auf dem Podium? Dankeschön. Ja, Herr Rubisch, äh, nachdem Sie direkt angesprochen wurden und Sie auch gerade gemeldet haben, äh, vielleicht können Sie Ihren Teil der Antwort geben und dann Ihre Frage oder Ihre Stellungnahme. Bitte. Ja, äh, Ihre Frage, Frau Scheuer, kann ich Ganz einfach beantworten, es sitzt niemand von unserem Podium, weil wir nicht dazu eingeladen wurden. Und äh, warum ich mich aber zu Wort melden wollte, ähm, war natürlich, äh, weil ich ja mehrmals angesprochen worden bin und weil es sehr viel um unsere Tag und gestern im Ministerium gegangen ist. Äh, ich möchte dazu noch ergänzen, äh, die Partizipation äh, ist eine ganz wichtige Sache. Erstens glaube ich, dass, es, dass sie ein Recht auf Partizipation haben. Ja, allein schon der Artikel 4 der UNO-Behindertenrechtskonvention sagt ja, dass behinderte Menschen das Recht haben, in ihre Angelegenheiten mit einbezogen zu werden. Zweitens bin ich überzeugt davon, und gestern hat es die Frau Schulze auch gesagt, dass die Partizipation äh, für die Sache eine Steigerung an Qualität bringt. Wir haben das auch bei dem, beim nationalen Aktionsplan gesehen, dass die Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit äh, der Behindertenbewegung gemacht haben, dass die die Qualität des Ganzen deutlich erhöht haben. Die Frage ist natürlich, warum haben wir sie erst jetzt einbezogen? Warum haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Und da muss ich sagen, äh, betreffend die persönliche Assistenz, wir haben die Schwierigkeiten unterschätzt. Ja, wir haben geglaubt, wir können in einigen Sitzungen mit den Ländern gemeinsam Eckpunkte entwickeln für eine einheitliche Regelung der persönlichen Assistenz. Das müsste uns gelingen. Und dann beziehen wir die Betroffenen mit ein. Und die Schwierigkeiten waren aber größer als erwartet. Das hat sich im Lauf dieser Sitzungen gezeigt. Manche Länder sind für eine einheitliche Regelung, andere Länder sind wieder dagegen. Und die Schwierigkeiten... Äh, sind so groß, einer, einerseits neun unterschiedliche Länderregelungen, andererseits eine Regelung der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz. Die Schwierigkeiten sind tatsächlich so groß, dass wir äh, es nicht geschafft haben, äh, ein, ein einheitliches Konzept zu erarbeiten. Und, und daher, äh, daher überhaupt dieser lange Umweg, und ich freue mich aber, dass es uns jetzt gelungen ist und dass wir jetzt die Betroffenen einbeziehen werden. Und wie Sie richtig gesagt haben, das ist nicht mehr umzukehren. Danke. Danke, Herr Rubisch. Eine dritte Stellungnahme hier in der Mitte, bitte. Ja, der Briefe, ich bin nicht so ich Andreas Ditt, Reis, bestimmt Radlberg, und Andreas bittet nie, dass ich einen übersetze. Uh, bin, der DT, bin der DT, nicht nicht solange wie man hier ich also schon einige Jahre und, und ich war auch schon in mehreren ein Arbeitsgruppen wie, wie gestern. Der Andreas ist schon seit ganz vielen Jahren in der Selbstbestimmt Leben Bewegung in Vorarlberg tätig. Vielleicht noch nicht ganz so lange wie manche Anwesenden da im Raum, aber doch so viele Jahre tätig und ist doch bei vielen Arbeitsgruppen ähnlich wie gestern, aber bei vielen so dabei gewesen. Und mir vor ein kleiner der Boom, die letzten drei Jahren Konzept mit den Entwicklung, wo wir als Betroffene von Anfang an dabei waren. Es scheint, dass wir in Vorarlberg ähm, bereits ein Konzept mit erarbeitet haben, von Anfang an gemeinsam mit dem Land äh, und da wir am Bund einen Schritt voraus sind. Wir waren von Anfang an beteiligt. Weil wir eben von der betroffenen Seite her von Anfang an daran beteiligt waren. Und äh, ich würde nicht stellen, wo jetzt aufgeführt ist, äh, jetzt ist das Konzept fertig, was ist passiert, es ist in den Schublade gelandet. Das Statement, wo er jetzt abgehen möchte, ähm, was ist mit dem Konzept passiert, es ist in der Schublade gelandet und nee, nicht. Und, und wir haben kein Alter, das, war, alles, ja. und, ah, das war nicht so die ganz, ganz wichtig dass mir beteiligt sind an diesen Prozessen. Aber ach, mir ist das Ergebnis und die Umsetzung auch noch viel wichtiger. Und ach, ich denke mir als Betroffenen, wir müssen sehr achtsam sein, dass uns nicht instrumentalisieren Wie gesagt, wir waren vor Anfang an dabei, damals bei der Landumsetzung von persönlicher Assistenz, aber beim Konzept. Allerdings gibt es derzeit keine persönliche Assistenzlösung für Voradelberg. Andreas findet es wichtig, von Anfang an mit dabei zu sein, aber dass wir auch aktiv uns aktiv beteiligen können, aber auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen. die er möchte die Euphorie der beteiligten da jetzt nicht schmälern, aber dass man einfach achtsam damit umgehen muss. Danke. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt drei Beiträge gehört und da gibt es eine Frage daraus von der Frau Scheuer. Und ja, Frau Schachinger, die ist eindeutig an die WAG gerichtet gewesen. Warum sitzt hier niemand vom BMASK? Ja, ähm, jetzt war ich ja fast frech von das lasse ich jetzt lieber. Ähm, und hätte, hätte gesagt, nein, ähm, das ist nicht so gut. Ähm, wir haben ursprünglich dies, äh, dieses... Podiumgespräch ganz anders geplant gehabt. Wir haben ursprünglich geplant, dass wir äh, die Soziallandesrätinnen aus den verschiedenen Bur Bundesländern einladen, um äh, mit ihnen über die persönliche, äh, über die bundeseinheitliche persönliche Assistenz zu, äh, äh, zu sprechen ähm, und Hätten da dann auch den Bund dazu eingeladen. Es ist nur niemand von den Soziallandesräten möglich gewesen, zu kommen. Und wie ich dann irgendwie gesehen habe, das bröckelt, das bröckelt und die Veranstaltung muss aber, also hat aber einen Termin, äh, habe ich schnell ein anderes Konzept gebraucht. Und dann haben wir halt äh, uns die Sache überlegt, dann ist, Gott, ist dann auch der 3. Oktober, also so einen Tag vor unserer Veranstaltung vom Ministerium, Ministerium äh, terminisiert worden und ich habe einfach auf, auf die verlässliche äh, sozial, äh, auf, die, auf die verlässliche selbstbestimmte Lebenvertretung Österreichs zurückgegriffen und habe gesagt, ihr müsst alle kommen, äh, damit wir das auch vom 3. Oktober weitergeben können an, an, an euch Betroffenen. Und ich habe auch nicht gewusst, wie, der, wie diese Sitzung endet und bin grundsätzlich auch sehr erfreut darüber. Ich lade Sie auf jeden Fall ein, jetzt eben vom Publikum aus oder Sie können auch gerne nach vorne kommen, in, in voller Kraft zu partizipieren. <lacht> Danke. Ja, danke Frau Schachinge, für die Einladung an den Herrn Rubisch. Ich danke Herrn Rubisch für die Bereitschaft, überhaupt teilnehmen zu wollen. Ja. Scheinbar hat es hier andere Erfahrungen mit anderen Institutionen gegeben, wo die Teilnahmebereitschaft ja nicht ganz so groß war. Aber das zeichnet ja das Sozialministerium scheinbar auch aus. Jetzt ist mein. Sie sind wieder noch mich noch? Ja. Es hat sich auch an Terminen gelegen, vielleicht ist es von beiden was. Ja, genau. also, ja. ja. Sie haben jetzt gehört, auch in den Beiträgen, dass der Herr Rubisch gesagt hat, Partizipation ist wichtig und steigert die Qualität und sie wird jetzt nicht mehr aufhören. Der Andreas hat gesagt, Achtung, lassen Sie sich nicht einkaufen, so ein bisschen hat er das formuliert. Und ich denke zu diesem Stichwort, Wollten Sie, Herr Ruppe, vorher schon was sagen? Und ich glaube, äh, auch der Herr Putz hat da aufgezeigt. Bitte, Herr Ruppe, fangen Sie mal an. Ja, ich möchte, es, ich möchte es unterstreichen, dass das ganz wichtig ist, unsere Teilhabe. Aber ich möchte schon auch äh, darauf hinweisen, dass so wie der Andreas das gesagt hat, damit auch sehr böse und falsch umgegangen werden kann. Und Herr Dr. Rubisch, Sie haben den nationalen Aktionsplan erwähnt. Und da muss ich wirklich entgegensetzen, Dort fühle ich meine Teilhabe ausgenutzt. Ich habe mich dort mit viel Anstrengung, mit einer Stellungnahme, mit einem, einer Fahrt nach Wien, die für uns alle, ich denke jetzt auch an Kolleginnen, die von weiter her aus dem Osten kommen, anstrengende Unternehmungen sind, ja, wo wir wirklich auch mit unserer Körperenergie und allem mitmachen wollen. Und dann sind die Vorschläge, die guten, das Selbstbestimmt Leben und die ganzen Stellungnahmen eigentlich in ihrer Essenz nicht eingearbeitet worden. Ja? Und dieser nationale Aktionsplan hat, so wie es der Martin Ladstetter in der ZIP ausgedrückt hat, eigentlich nicht einmal die, ja, er ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und ich möchte, dass bei der persönlichen Assistenzregelung nicht wieder das Gleiche herauskommt. Und ich... Ich arbeite jetzt seit einem Jahr, in der, seit einem Dreivierteljahr in der steiermärkischen Landesregierung mit am sogenannten Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der Steiermark. Und ich erlebe auch dort, dass die Partizipation zwar immer angedacht wird, aber letztlich schaut es so aus, dass in der großen Mehrheit es nicht behinderte Menschen sind die die Maßnahmen entscheiden, die über die Finanzierung entscheiden, die über die Ausgestaltung entscheiden und im letzten Moment, wenn es dann zur Regelung kommt, heißt na naja, da haben wir leider nichts machen können, die nicht behinderten Politiker haben das anders entschieden. Oder, der Hubert hat es angesprochen, dieses äh, wirklich dramatische Föderalismusproblem, das heißt also, dass wir Zuständigkeiten der Länder haben, Zuständigkeiten des Bundes haben, da werden wirklich unsere Menschenrechte, und ich betone hier Rechte, zerrieben. Immer wieder wird verwiesen darauf, naja, in der Barrierefreiheit können wir nichts machen, weil da haben wir neun verschiedene Baugesetze. Die Länder sagen dann wieder, naja, der Bund muss da irgendwelche Regelungen vorgeben und in der Gewerbeordnung etwas machen. Letztlich passiert in diesem ewigen Hin und Her nichts und die Partizipation ist zwar gut und schön, kostet uns alle viel Energie und rauskommen tut nichts. Und davor warne ich da hier wirklich und will, dass das hier nicht passiert. Danke. Herr Putz, Sie haben jetzt auf den Tisch geklopft. Das war eher nicht das auf den Putz geklopft. Nein, das Tisch. war eher das universitäre Klatschen, was sehr einhand einhandfreundlich ist, weil man keine zweite Hand braucht. Äh, kann das natürlich voll unterstreichen, was der Sebastian gesagt hat. Äh, ich sehe eine andere Gefahr, immer wenn von persönlicher Assistenz gesprochen wird, auch von politischer Seite, kommt ziemlich reflexartig das positive Schweden. Wir haben im Vortrag vorhin gehört, da schließt man glaub, blinde Menschen aus. In dem Fall würde ich jetzt anders verstanden, aber ich sage jetzt mal den Spruch, es gibt äh, den Spruch, man soll vor der eigenen Tür kehren und das soll man in dem Fall wirklich machen. Das heißt, wir sollen uns wirklich anschauen, ja, natürlich positive Elemente der schwedischen Regelung äh, ähm, mit reinnehmen. Wir kennen, wenn man die Wiener Regelung anschaut, der Pflegegeldergänzungsleistung, wo sinnesbehinderte Leute auch ausgeschlossen sind. Das heißt, wir sollen ganz klar unsere Regelung, die niemanden und wirklich niemanden ausschließt und insofern wird es auch in Folgegesprächen sehr sehr wichtig sein von der Selbstbestimmtleben Österreich Bewegung eine paritätische Verhandlungstruppe zusammenzustellen weil wenn das wirklich ernst gemeint ist und davon gehe ich jetzt aus vom Ministerium der Einladung dann sollen wir dann sind wir gefordert sozusagen uns da klug aufzustellen um wieder keine Aspekte zu vergessen ja. danke ja, mein Name ist Jasna Puschkaritsch, ich bin von der WAG Assistenzgenossenschaft, lese aber jetzt einen Text vor von ähm, der Frau Rauchberger, die Leiterin von WIPS in Tirol. Äh, sie schreibt, seit über vier Jahren lebe ich mit persönlicher Assistenz. Vorher war ich über 30 Jahre in einem Heim und in einer Wohngemeinschaft. Viele erwachsene Menschen mit Lernbehinderungen leben immer noch in Heimen. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten haben das Recht, über ihr Leben selbst zu bestimmen. Damit sie über ihr Leben selber bestimmen können, brauchen sie auch persönliche Assistenz. Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten wissen nicht, welche Wahlmöglichkeiten sie haben. Es braucht daher unabhängige Beratungsstellen für die Menschen mit Lernschwierigkeiten, damit diese sie über ihre Wahlmöglichkeiten beraten und ihnen Mut machen und sie bestärken. Danke. Dankeschön. An der Maria Behindertenarbeiter Behindertenarbeit und, und, und wir Beraterin. Ich denke mir, wir selber müssen mehr, mehr die UN-Konvention verbreiten. Wenn wir nicht über unsere Rechte und unsere Flüchte, Pflichten wissen, können wir nicht politisch arbeiten. Und der Hubert hat das, oder der Herr Stockner das hat das so super gesagt dass es schon 20 Jahre was gibt. Wir brauchen nicht mehr das Rad neu finden. Wir müssen noch auf unsere Rechte bochen. Danke. Die dritte Meldung war hier vorne. Mein Name ist Weiß, ich bin von unbehinderter.de. Wir bieten für die WAG auch persönliche Assistenz an. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Rubisch. Sie haben gesagt, es war viermal so ein Problem, die Länder doch mal zu bewegen, diese, diese Leistung bzw. abzugeben an den Bund, diese Verantwortung. Das war jetzt nicht so leicht. Worin liegt da genau das Problem, wenn, eine, wenn der Bund es durchführt und die Länder wehren sich dagegen, dass sie zahlen müssen? Ja, zwei Dinge. Ich würde ganz gern kurz dem Herrn Ruppe noch antworten in Bezug auf den nationalen Aktionsplan. Partizipation, glaube ich, heißt an den politischen Prozessen teilnehmen und was man schon sehen muss, das ist, es kommt dann, so wie beim NAB, dann auf die politische Ebene, wo am Schluss die politische Abstimmung zwischen den Ministerien stattfindet und ich kann Ihnen versichern, wir haben mit vielen Ministerien da hart verhandelt und haben versucht, das Maximum herauszuholen, aber am Schluss werden eben Kompromisse geschlossen, so ist das in der Politik und ich glaube, das müssen Sie einfach akzeptieren. Es muss ja am Schluss die, die gesamte Bundesregierung dahinter stehen, weil die Regierung das ja auch einstimmig beschließen muss und verantwortlich ist für die Umsetzung. Ich kann Ihnen nur versichern, wir haben von Anfang bis zum Ende sehr engagiert versucht, hier möglichst viel herauszuholen. Aber damit jetzt aber zur persönlichen Assistenz und zu der Frage, die Schwierigkeit war nicht einfach die, dass, dass die Länder das an den Bund abgeben hätten sollen, sondern es war, es ist ja noch offen, wer das, wer das durchführen soll. Wenn wir eine einheitliche Lösung schaffen, wird es dann eine Bundesstelle durchführen oder werden es die Länder durchführen? Das sind ja Optionen, die noch offen sind. Die Schwierigkeit war einfach die, dass wir gesehen haben, es gibt unterschiedliche Vorstellungen überhaupt über die Arbeitsgruppe. Und der Willen, wirklich auf ein einheitliches System zu kommen, ist nicht bei allen vorhanden. Dankeschön. There is one single concept of personal assistance. No more than that. Anything else you could, tell, you could name differently. Person no assistance is one single thing, no more concepts. That's my response, because you mentioned several concepts No. Danke. Ich möchte einfach nur mit Deutlichkeit unterstreichen, dass es nur ein einzelnes Konzept für die persönliche Assistenz gibt und nicht viele verschiedene Konzepte und Auffassungen von der persönlichen Assistenz. Thank you, I'm sorry for interrupting. <laughs> Bitte. Ich habe mir zwei Zitate aufgeschrieben für mein Schlussstatement. Das erste ist, wenn du ein Problem nicht lösen willst, löse dich vom Problem. Und genau das haben wir in Österreich. Vielleicht jetzt nicht mehr, aber bis vor kurzem war es so. Das Sozialministerium hat sich in keinster Weise zuständig gefühlt. Sie haben gesagt, okay, Assistenz am Arbeitsplatz, das ist unser Ding. Aber für die Gesamtlösung fühlen wir uns nicht zuständig. Und in dem heute schon öfters erwähnten NAB steht auch die Lösung nicht mehr drinnen. Da stand vorher drinnen, Abschluss einer Vereinbarung mit den Bundesländern. Die ist gestorben, das ist rausgestrichen worden. Und abschließender Satz von mir, es wird noch lange dauern, bis wir eine bundeseinheitliche persönliche Assistenz in Österreich haben. Warum lange? Lange heißt für mich, heuer passiert nichts mehr. Im nächsten Jahr werden die Regelungen überhaupt erst im Detail besprochen, da passiert auch nichts. Der Finanzausgleich wird 2014 erst abgeschlossen und dann ist überhaupt erst klar, in welchem Rahmen sich Bund und Länder geeinigt haben. Das heißt, wenn alles super optimal läuft, reden wir von Anfang 2015. Und als Menschenrechtsler muss ich schon sagen, das ist Tag für Tag eine Menschenrechtsverletzung für knapp 20.000 Leute in Österreich. Und da zitiere ich den Gründer der Selbstbestimmt Leben Bewegung, der sagt, Ed Roberts, die Kraft unserer Bewegung ist der Zorn. Und diesen Zorn müssen wir kanalisieren, um konstruktiv uns einzubringen. Aber wir werden emotional bleiben, weil es betrifft uns. Dankeschön. Frau Kaufmann, bitte Ihr Abschlusswort. Also ich glaube, danke Martin, das kann man nur unterstützen, was du gesagt hast. Ähm, ich, äh, es ist traurig, dass es noch so lange dauern wird, aber ich glaube, wir sind alle aufgefordert, aufmerksam ähm, äh, zu beobachten, wie sich das be entwickelt, beziehungsweise auch teilzunehmen. Und auch unsere Rechte wirklich tatkräftig einzufordern äh, und uns nicht einfach mit äh, Kleinigkeiten abspeisen lassen oder zufrieden geben. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass wir einen langen Atem brauchen und uns nicht unterkriegen lassen. Und, ja, ich bitte da alle, immer tatkräftig mitzutun. Danke. Danke. Ja, ja, ich darf applaudiert werden. Putz. Martin für deine, zeitlichen, für deine zeitliche Rechnung danken oder nicht danken sollte, aber doch eine sehr österreichische Sichtweise der Dinge, die ich nur doppelt und dreifach unterstreichen kann. Das heißt, ich sehe es aber nicht nur negativ und äh, nicht nur negativ. Man kann nämlich jetzt sagen, okay, bis 2015, früher wird sich nichts nicht, nicht viel tun. Diese Zeit, und das liegt am Ministerium, diese Zeit kann man jetzt sehr gut und sehr intensiv mit Betroffenen nutzen. Und jetzt sind wir als Betroffene gefordert, ganz klar auch diesen Prozess konstruktiv zu beäugen und auch nachzufragen und das in möglichst häufiger Form, wenn sich einmal länger nichts tut. Und da wird es nicht reichen, wie es in meinem Beispiel war, dass ich viereinhalb Monate auf eine diesbezügliche Antwort vom Ministerium wort. Äh, wir haben Wahlen und das auch in aller Deutlichkeit. Der Großteil der behinderten Menschen sind auch Wähler. Vielleicht interessiert das dem Bundesminister mehr als die Finanzen, weil ich vermute mal, dass er seinen Job behalten will, vermutlich. Okay. Und wenn er ihn nicht behalten will, vielleicht nimmt ihn ja der eine oder andere als persönliche Assistenten, weiß ich nicht. Ich bin es nicht. Danke, Herr Butz. Frau Schachinger, Ihr Abschlusswort. Ja. In einer solchen Runde sollte man immer als Erster vorkommen, gell? Also <lacht> dran sein. <lacht> ähm, ja, weil natürlich äh, ist schon sehr viel gesagt worden. Äh, was ich vielleicht noch irgendwie äh, mitgeben soll, wir haben heute keine Bühne. Und äh, ich glaube, also gestern war in der Arbeitsgruppe äh, sichtbar, dass wir sehr wohl bereit sind, zum Demonstrieren aufzuhören und zum Kämpfen aufzuhören, wenn, wenn man miteinander arbeitet. Ich ho hoffe, dass diese, oder, ähm, dass diese Partizipation jetzt nicht nur auf diese eine Arbeitsgruppe äh, sich beschränkt, sondern sie sollte überhaupt ein, ein Beginn sein, dass, dass wir behinderte Menschen in alle Dinge eingebunden werden, die uns angehen. Und das ist ja nicht nur die persönliche Assistenz. Und da soll, so wie hier, einfach keine Schwelle sein. Danke. Ja. Okay. Danke für die Botschaft. You you. Kapka, you're last. The only thing I can tell you guys, keep rocking the boat. No other way and keep fighting, because using, and, and use the, the, the convention. Mm -hmm. Because if your government has ratified the UN Convention, it has committed to implement Article 19, and you can take them to court mm -hmm. if they don't provide you with personal assistance. And this is the way to rock the boat, and any other way, except for bloodshed. I hate bloodshed. Mm -hmm. Das Einzige, das Einzige, was ich euch jetzt noch sagen äh, möchte, ist, lasst einfach nicht locker, äh, kämpft weiter. Und es ist ganz wichtig, äh, dass ihr euch auf das UN-Übereinkommen, auf Artikel 19, bezieht. Denn schließlich hat ja äh, eure Regierung ähm, die, äh, die UN-Konvention äh, ratifiziert in der verankert ist, dass äh, persönliche Assistenz ein Menschenrecht ist und man könnte die Regierung, äh, wenn sie das nicht erfüllt, sogar vor Gericht bringen. Also lasst nicht locker, äh, kämpft weiter mit allen Mitteln außer Gewalt natürlich, die zu verachten ist. Danke. <lacht> Herr Stockner, Sie haben genickt. Stockmann, ja. ja, da hört man mich. Äh, der Herr Rubisch hat vorhin äh, gemeint, Partizipation heißt, die Betroffenen inhaltlich einzubeziehen und der Konsens, die Konsensfindung findet dann leider Gottes auf einer anderen Ebene statt und Politik heißt mal Kompromisse zu machen, wenn ich sie richtig interpretiere. Ich glaube, hier in Österreich gehört auch noch ein anderer Befund dazu und das bestätigt sich leider, leider Gottes im Behindertenbereich immer wieder. Das hat sich auch am Dienstag in der Monitoring-Sitzung wieder bestätigt. Ich denke, die Bemühungen des Sozialministeriums in allen Ehren, und das ist jetzt keine Kritik an Ihnen, Sie sind ja keine Politiker, aber was man konstatieren muss, es gibt so wie ein systemisches Scheitern in unserem System. Ja. Es liegt jetzt an Parteipolitik oder liegt es an unseren föderalistischen Grundprinzipien. Dieses Scheitern beherrscht den Bildungsbereich, dieses Scheitern beherrscht hoffentlich nicht die Zukunft der persönlichen Assistenz in Österreich. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann ich nur dem anschließen, was der Martin Leitstädter gesagt hat. Zaun wird in diesem Zusammenhang, die Wut im Bauch wird eine unserer wichtigsten Instrumente für, diese, für diesen Kampf bleiben. Danke. Herr Ruppe. Ganz kurz. Ganz kurz. Das Wichtigste ist gesagt, der Zorn im Bauch hat dazu geführt, dass wir dort einbezogen worden sind, weil wir sind aufgestanden und es sind auch Kollegen, die heute, glaube ich, nicht da sind, hingegangen und haben sich das nicht mehr gefallen lassen. Das wird auch weiter so sein und nicht, weil wir irgendwie renitent sind, und, sondern weil wir hier um Lebensqualität kämpfen. Und ich bitte alle Nichtbehinderten, sich vorzustellen, ich entscheide über ihre Lebensqualität. Also das will niemand oder dann will er wenigstens auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Und äh, wir brauchen einen Rechtsanspruch. Wir können uns persönliche Assistenz leisten. Wir müssen es uns leisten können. Es ist unser Menschenrecht. Und äh, wenn es uns nicht gegeben wird, werden wir weiter dafür kämpfen. Und ich lade auch den Herrn Minister Hunsdorfer ein, zu partizipieren, wenn er dann letztlich oder welcher Sozialminister, Ministerin immer es sein wird, die dann letztlich über die Geldmittel dafür entscheidet, weil um die geht Und die UN-Konvention muss, das muss allen klar sein, kostet Geld und das ist noch nicht angekommen. Also ich habe immer noch das Gefühl, in Österreich glauben manche, naja die UN-Konvention ist sowas wie ein Jahrmarkt, da zahlen wir ein bisschen was fürs Sackhüpfen und ein bisschen was fürs Bogenschießen und wenn es weniger ist, na dann ist es halt weniger. Das ist ein umfassender Prozess, der alle Ministerien betrifft und es gibt keine Regelung mehr im Behindertenbereich und in irgendeinem Bereich, die ohne die Grundlage der Konvention gemacht werden kann. Und das ist noch nicht angekommen und mir macht es jetzt Mut, euch alle hier auch zu sehen, in Rollstühlen oder mit anderen Behinderungen, dass es viele Leute gibt, die an diese Sache glauben und gemeinsam sind wir stark. Danke. Dankeschön. Frau Nietz, der Westen hat das letzte Wort vor dem Mittagessen. Bitte. Danke. Wie der Martin und der Sebastian vorhin auch erwähnt haben, denke ich, ist ein realistischer Weg, dass wir wirklich PA bundesweit Lösungen mit 2015 rechnen müssen. Wenn ich das jetzt wirklich rein für Vorarlberg sehe, geht mir das nochmal Druck und Push, wirklich beim Land aktiv, noch ganz aktiv und aggressiver vorzugehen und sagen, okay, wir können uns nicht auf die bundesweite Lösung zurücklehnen und sagen, wir machen bis dahin jetzt mal gar nichts sondern wir haben ein gutes Konzept in der Schublade, das wir endlich ans Licht holen müssen, zum einfach die nächsten zweieinhalb, drei Jahre, bis es wirklich eine gute bundesweite Lösung durch die Partizipation der Betroffenen stattfindet, umgesetzt werden kann, denn ich kann und will mir nicht vorstellen, dass ich mich die nächsten zweieinhalb, drei Jahre äh, nur vom guten Vorarlberger Bergkäse ernähre. Da gehört einfach noch viel mehr dazu, zum, das Leben mit persönlicher Assistenz bunter und aktiv zu gestalten. Danke.